Jo, Leute, was geht wieder hier zu Back zu. Junge. <lacht> okay, ich kann erstmal überhaupt nicht. Erstmal äh, spreche ich zweimal falsch aus. Okay, das erste Mal war es Absicht. Das zweite Mal äh, spreche ich es komplett falsch aus. Und äh, danach habe ich komplett den Voice Crape gehabt. Äh, naja, auf jeden Fall, ja. Heute sind wir wieder hier bei Tiermaker. Ähm, und ja, äh, ich habe mal auch ein Tiermaker-Video gemacht. Das könnt ihr auch mal auch reinziehen. Das heißt, bitte zeigt mich nicht an. Auf jeden Fall, da haben wir über Spiel gemacht. Und jetzt machen wir es über, ähm, ja, YouTuber. Der hier, den kenne ich nicht, den kenne also ich, schon mal vorab, ich kenne viele nicht. Kenne ich nicht. Alexi Bexi der ist richtig lustiger YouTuber. Er macht auch äh, richtig Spaß, immer ihn zu gucken, also A. So, Kevin, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. So, ähm, Ab Ab Red glaube ich. Der ist schon geil, also... Der hat schon, also, ähm, hat viel Kacke angestellt, aber ist auch so ein cooler über den gucke ich auch manchmal. Aerosol, ähm, das ist so, er ist so cool. Also, ich, äh, das ist immer so lustig. Das, äh, ja. Basti GHG, ähm, habe ich früher gern geguckt, jetzt aber nicht mehr so. Ich würde irgendwas ist schon A, aber ich würde auch lieber auf A, weil äh, schon äh, ein cooler Typ. So, dann äh, gehen wir weiter. Das ist, glaube ich, Santex, wenn ich mich nicht irre. Ja, den habe ich früher auch immer geguckt. Ähm, ja, deswegen auf B. Den habe ich früher geguckt. Jetzt gucke ich ihn nicht mehr so heftig. Man kann einfach was dazu schreiben. Okay, ich schreibe mal selber was dazu. Also ich mache einfach selber was hin, weil diese Buchstaben sind irgendwie komisch. So okay, das ist habe ich jetzt selber gemacht. So, ja machen wir weiter. Ähm, Chaos für 44 ist ein YouTuber, der war cool, aber jetzt nicht mehr so, deswegen auf. Ich würde das mal ein bisschen umbenennen. So. Ja, ja so. Kenne ich nicht. Cold Mirror ist mega lustig, richtig mythisch. So, Creepypasta Punch macht auch immer so coole Videos. Finde ich mega geil. Deswegen auf episch. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Kenne ich, Kenn ich, Kenn ich nicht. Ey, schreib mir bitte nicht in die Kommentare so, Jo, äh, Paul, du kennst ja niemanden. ja was kann ich damit? So, den kenne ich. Der macht immer interessante Videos, coole Fakten. Deswegen auf Episch. Gucke ich auch gerne. Dena ist auch cool, aber nicht mehr so krass. Ach du Heilige, was ist denn hier passiert? Leute, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Alles klar, Digga. So, den kenne ich nicht. Junge, Digga. Was ist da denn passiert? Ach, egal. So, kenne ich nicht. Kenne ich nicht, Junge. Nicht, nee, kenne ich nicht. So. Der macht coole Videos, der hat auch coole Sachen schon gemacht, deswegen auf Episch, auch mega lustig. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, die kenne ich, ich weiß nicht, aber wie die machen, deswegen auf moderat, ein bisschen low. Gelb hier, auch mega lustig, nur der hat sein Gesicht nicht gezeigt, deswegen auf ja. Ähm. So, ist Julian Bam, ich, ich glaube, das ist Julian Bam. Jay Bam macht mega epische Videos und so. So Gronk Ist auch eine Legende von ähm, Dings. Eine Legende von Let's Play. Der hat das quasi erfunden. Ey Blali, Das ist doch dieser Typ von de, na, bu, de, na, li. Döner Bude Naly. Döner Machen wir mal weiter. Ich glaube, das ist ähm, Jonas, Jonas Ems. Macht coole Videos, deswegen auf Episch. Julia? Äh, Julia, Digga, Julia ähm, macht interessante Videos, deswegen auf ja, aber nicht halt nicht, also die sind cool, aber halt nicht so krass. Nein, das ist Julia beim Western, das dann das, achso, das ist doch dieser Gong Bao, ja, den finde ich auch krass. Knossi ist nicht so, also schlecht. Knossi, Digga. Krass, Schlecht. Schlecht, schlecht. Schlecht. Äh, kenne ich nicht. <lacht> kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Kenne ich, kenn ich nicht. Luca! Auch der Typ mit den meisten Abonnenten auf YouTube. Ähm, also unter den Deutschen. Macht auch mega Spaß zu gucken. Ähm, wie hieß der nochmal? Auf jeden Fall, ich wisst, glaube ich. ich, will, glaub ich, ich äh, Miguel Pablo. Das mythisch war eine Legende, hat aber leider diese. Krankheit, Schizophrenie bekommen, leider. Ähm, Get on my level, das ist... Ähm, hier, wie heißt der nochmal? Monte. Also den finde ich äh, lustig, deswegen auf moderat, aber sonst so eher nicht. Wissen to go, macht interessante Videos, aber nicht so krass, deswegen auf ja. Need to Know macht so lustige Videos. Ich muss bei jedem einzigen Video immer so ein Lacher von mir geben. Deswegen immer weiter. Palun, moin. So, der macht auch, der ist auch ein richtig mythischer, also den kann man wirklich nicht mit jemand anderen vergleichen, ist richtig mythisch. Die habe ich vorher auch immer geguckt, die sind aber mittlerweile irgendwie langweilig geworden. Ähm, ja. Digga, das sind ja beide Rezo. So, also, Rezo finde ich, ähm, meiner Meinung nach, ja, geht so, versteht ihr? So, das ist Seth, der macht lustige Videos, aber eher so langweilig, manchmal, also in no der Front, aber ist halt so, Simplicissimus, ähm, bereichern mich immer mit neuen Sachen, auch lustig erklärt und so, muss ich auch, ähm, ich habe mal Lack das nicht mehr geguckt. Was ist denn Presentation-Mode? Hä? Was ist denn da passiert? Warte mal. Okay, auf jeden Fall kenne ich nie, kenne ich nie, kenne ich nie, kenne ich nie. Oh nein, müssen wir jetzt noch mal alles von vorne machen. Warte mal. Oh, nee, Digga. Auf jeden Fall, ihr habt es schon gesehen. Manche Sachen, also hier geht es dann, also hier alles, wisst ihr schon. Dann so weiter, weiter, weiter. Den finde ich richtig cool mit seinen Selbstexperimenten. Und, äh, ja, auf jeden Fall, äh, das Video geht schon so zu lang. Auf jeden Fall, ja, äh, wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ich würde sagen, ciao, ciao.